Wenn Sie sich über einen Verkäufer ärgern und auf dem Heimweg Ihren Ärger in sich hineinschimpfen, dann bringt es Ihnen keine Verbesserung bei Ihrem nächsten Einkauf. Wenn Sie jedoch dem Verkäufer lautstark Ihre Meinung sagen, dann weiß er zumindest, dass es Dinge zu verbessern gibt. Besser ist natürlich, wenn Sie dem Verkäufer sagen, was genau Sie gestört hat. Dann weiß er, was er lieber bleiben lassen soll. Noch besser ist es, wenn der, mit dem Sie unzufrieden sind, erfährt nicht nur, was Sie nicht wollen, sondern was Ihnen lieber wäre. Dann kann er gezielt Ihren Wünschen entgegenkommen und muss nicht erraten, was Sie wollen. Am allerbesten ist es natürlich, wenn Sie bei Ihren Wunschäußerungen berücksichtigen, wie Ihr Gegenüber sich am leichtesten tun würde, Ihren Wunsch zu erfüllen. Na, okay, diese optimale Lösung wäre viel Aufwand, dem Sie einem Fremden zugutekommen lassen würden. Aber ist es auch zu viel Aufwand, um Ihre Beziehung zu verbessern?